Jo Leute und willkommen hier zu einer weiteren Folge von Fight, zusammen mit dem Kevin. Hi. Und diese Folge ist ganz besonders. Kevin, erklär doch mal warum. Ja, also ähm, ich weiß nicht, ob ihr bei Philipp das schon mitbekommen habt. Ähm, ich habe einen Strike kassiert, weil meine siebte Folge war, das glaube ich, ähm, beschädigt wurde. Ja. Das heißt, unsere Koordinaten sind jetzt öffentlich und weil wir gerade vor allem aktuell sind, haben Raigeki und Stenny jetzt geplant, uns zu snipen. Die sind beide schon in Minecraft drin und wir haben so unfassbar Angst, dass die uns jetzt nachjoinen. Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach verpissen. Einfach auf verpissen. Wir sehen es halt gerade im Discord. Nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe ja. den Discord auch neben uns auf. Ja. Und ja, Kevin, ich würde sagen, lass uns das Beste draus machen. Wir, müssen wir holen uns, uns das Ultra Ding. schnell müssen hochbauen. Ja. Du bist, glaube ich, äh, der, der jetzt sich hochbauen muss. Deswegen beeil dich einfach. Und ich würde sagen wir, wir stacken, aber okay, genau. scheiße, oh, wir stacken. Es geht schneller. Staken? Ja, stacken geht schneller, geht schneller. Ja, aber da können wir doch auch äh, durch äh, Kies erschlagen werden oder nicht? Fuck, stimmt, okay, ja, dann machen wir eine Treppe. Gut, ja, ja, okay. wir gehen jetzt rauf, wir stottern wieder drei, zu viel. Zwei, eins, zwei, eins rauf. rauf. Oh Gott, oh Gott, oh. okay. Ich habe Discord noch rauf. an. Fuck. Ich, seh ich dich. auch. Ah jetzt, du bist vor mir, okay. Ach, ja. Zehn Sekunden. Ach ja, Leute, an meine Zuschauer, ich habe ähm, ein bisschen was mit dem Pack geändert. Das ist jetzt das offizielle Hearty Pack V2, oh, ja, was mit 1000 Subs öffentlich kommt. Und sie join uns noch nicht nach. Ich noch nicht, ich baue ich hier bei mir hoch, baue dich hier bei mir hoch. Bei dir, äh, ihr okay. seht, das Eis ist ganz nice, hat ein oh bisschen meinen Kopf und so, versteht er? Oh Gott, ich habe so verfickt Angst, ne? Ja. Oh, nein. Nein. nein! Oh nein! Sie sind beide drauf, okay, aber sie können sich noch nicht bewegen. Hast du so unsere Sachen schon? Nein, unsere Sachen. Haben wir die mitgenommen? Ja, oh, haben ich wir. Ich glaube schon, ich glaube schon, ja. Beil dich einfach, Kevin. Beil ja. dich einfach. Na ihr? Ach komm. Ach, halt die Fresse. <lacht> Schlenni, Alter. Nochmal schön hier provokant. Ein Na ihr in den Chat hauen. Das Problem okay. ist halt, die sind beide fast full Dia, Leute, müsst ihr wissen. Ja, und wir haben äh, nur full Iron. sneak weiter. Richtig ekelhaft, genau. Ich habe vorhin nicht gesneakt, wie so ein Dulli. Oh Gott. Okay. Ich baue hinter uns Röle. zu. Wir können hier weiter hoch. Komm, komm, komm. Beil dich einfach. Ja. Komm, hier, hier lang, hier lang. Leute, Wir müssen. Dann weiter hoch. Wir, hätten uns, wir können uns einfach hier in der Höhle irgendwo einbauen. Ich meine. Nein, nein, nein. Lass hier weg, lass hier weg. Das ist eine mega, mega unangenehme Situation. Die werden sich halt auch runterbauen, weißt du? Da hab ich keinen Bock drauf. Wenn du irgendwo einen Namen siehst, Bau direkt Bescheid sagen. Bau bitte hinter uns zu. Ja. Das wäre richtig gut. Und wenn du irgendwas Verdächtiges siehst, achte auch ein bisschen. Oh Gott. Achte auch ein bisschen oh, auf, äh, auf äh, Name-Tags. Oh Gott, ja. ey, ich bin so am. Ey, ihr glaubt es mir nicht, Leute, aber. Wir zittern meine, beide gerade so unendlich. Ja, ja. Ey und mein Herz, ich, ich fühle je, fühl wirklich jeden Herzschlag, Mann. Ich auch. Absolut, das ist absolut <lacht> intens gerade, Mann. Was ist das hier für eine Scheiße? Guckst dir an, Alter. Überall Gravel, einfach überall. Junge, das kann doch nicht sein. Also wie gesagt, wenn es ganz schlimm läuft, wird das die letzte Folge mhm. für uns sein, weil Full Dies, ich rechne nicht damit. Oh, Hast man, du keine Spitzhacke? Okay. Ja, ich hab noch eine. Ja, wenn es äh, hätte ich, also abgold, ich ganz noch die dir läuft äh, dann sind wir weg hier die folge ja. wenn es gut läuft dann ja kommen wir irgendwie weg und dann müssen wir echt zusehen dass wir unser equip wir morgen tief sind oder wir so, denn mann ich kann gerade so, nicht die coins weiter, öffnen weiter ausbauen mhm. ich öffne jetzt okay. einfach mal nicht die Cordis, ich, du ist du mir jetzt egal welche aber ich keinen um uns rum ne keine nee, ich sehe niemanden okay das ist gut ich hoffe halt echt dass die relativ am arsch der welt sind so ja ich auch okay und wenn einfach jetzt Paar hundert Blöcke sind, laufen, ich höre Zombie. Zombie. Ja, ja. wir sind glaube ich schon ziemlich weit weg von unserem Punkt, oder? Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon langsam safe, wenn wir wenn wir jetzt nicht mehr in die Füße laufen, entgegenlaufen. Ja. Oh ich glaube, wir sind jetzt auch gleich oben. Ja. Oh Mann. Mensch, ich war noch nie so fucking angespannt. Oh mein Gott. Wir sind oben, wir sind oben, wir sind oben. Okay. okay. Hoch, schnell, beeil dich. Lass hier hinten hin, oder? Ja. Kommt, lauf, lauf, lauf. Scheiß auf alles. Okay. Oh, Junge, Gott sei Dank. Ich habe noch genug Essen auf jeden Fall. Ich habe mhm. über 20 Steaks. Ich, ich habe noch 10 Stück, aber es, pa also es passt noch. Ich kann dir was geben hier. Komm. Na, passt, passt, passt. Einfach laufen. Ich hab ihn voll. Äh, ja, scheiße. Yes. Ich Drop ja. irgendwas. Ich hab die Eisenhose weg. Wir müssen ja beieinander bleiben, das ist wichtig. Mhm. Oh Gott. Äh, nee, hier kommen wir zum Spawn. Nee, scheiß drauf. Hier, hier nicht hin. Hier nicht hin. Lass hier. Ja, lang. warte. Ja, okay. Aber dann laufen okay, wir wieder nee, zurück zu unserem. Spawn. Da haben sich irgendwelche auf... Das waren wir. Oder, äh, das waren wir, glaube ich sogar. Ja, warte mal, wo, wo lang müssen wir hin? In die lang, Hier lang, hier sind, laufen wir weg, oder? Mach mal hier, die Quads auf, mach die Quartz auf. In die auf, Richtung laufen wir weg, hier. ich bin mir sicher. Ja, okay. Nee, da laufen wir wieder drauf zu. Nein, nein, da laufen wir weg, natürlich. sicher. Nein, nein sicher. Nein, nein, hier laufen wir drauf zu. Bist du, nein. Nein, nein, nein, natürlich, wir sind doch von hier gekommen. Oder nicht? Nein, wir sind von der anderen Richtung gekommen. Ich bin mir zu 100% sicher. Ja, ja, ab. sonst mach die Quarz auf, du, das wäre echt wichtig. Ja, sind wir. Bin ich mir sicher. Okay. okay. Ich vertraue dir. Dankeschön. Oh nein, Mann. Oh nein. Wenn du irgendwo... Ich sehe, sie, sie. Ich seh Ich seh sie. Komm, komm, komm. komm. Ich sehe sie. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Wo, wo, wo, wo. wo. Ich seh sie. Da sehen. am See, am See. Lauf in ja. die Mitte. In die Mitte. Einfach ja, in die Mitte ja. laufen. Scheiß auf alles. Ich, ich kann nicht mehr rennen. Ich muss essen. Ich hab sie so fett gesehen. Die sind am Spot. Ja, ja. Die sind da genau jetzt. Ja, ja, ja. Okay, okay. Oh, oh mein Gott! Gelette. Oh mein fucking Gott, Alter! Ich bin so verfickt angespannt! Ich hab sie halt nicht gesehen! Ich hab aber, sie gesehen! Aber ich weiß nicht, irgendwas Weißes hab ich Lass gesehen. hier rein! Lass hier rein! Annehmen. Lass hier rein! Ja. Nein, nein, nein! Doch, doch! Ich gehe jetzt hier rein! Ja! Okay, okay, ich komme hinterher! Behalte Und sneak, sneak, sneak! Mhm! Oh, ich hab das Wasser oh, noch nein, da! Die Lava läuft. Die Lava Scheiß auf das Wasser! Nein, ich bin Lava! Mich, nein, komm, lösch schnell, mich, schnell, lösch nein, mich, nein, lösch nein, mich, lösch mich! Ja, ja, hier, komm! Oh Gott, ich habe kein Wasser mehr! Ja, ja, hier runter, hier runter! Sneak einfach. Sneak einfach. Durchgehend. Okay, ich lasse das Wasser hier. Komm runter. Okay, mach weg. Okay. Oh mein Gott. Wir sind, glaube ich, langsam Wir safe. Wir halt echt keine Geräusche machen, ne? Das ich muss aber, aber was essen. Wir dürfen keine... Ja, ja, warte noch. Lass uns noch weiter rein. Dann hören die das irgendwann nicht mehr. halt die Name-Tags nicht, ne? Ne. Also ich glaube, ich, ich glaube, glaub, glaub, wir, glaub, ja, ja, ja. glaub, glaub, wir sind die los. Ja, wir sind die los. rechnen nicht damit, dass wir direkt durchgezogen sind. Die denken wahrscheinlich wirklich, Kevin, dass wir uns da eingebaut haben. Ich glaube, das war ein guter Plan, uns hier oh, ja. einzubauen an dem Spot, weil die werden da wahrscheinlich alles durchsuchen, wenn sie. Ich hoffe halt echt, dass sie uns nicht gesehen haben, wie wir zum Spawn gerannt sind, ne? Wenn die ich uns gesehen auch. haben, dass wir runtergegangen äh, sind. Lass uns hier beim Kies runterbauen und einfach ja, den Kies hier hinpacken. Ich baue... Ah, ich habe keinen Cleanstone, ne? ist halt scheiße. Okay, komm, hier rein. Ja. Und ich baue hier zu. Ja, okay. Wir müssen wir sind einfach hoffen, dass sie es nicht... Ich finden. mach kurz Cordis an. Wir ja. sind für 22, wir gehen einfach mal wieder auf äh, die Höhe. Ja, mach das. Dann haben wir schon mal eine gute Ausgangslage. Ja. Für die nächste Folge. Okay. Ich war, by the way, Lava. Ja, ich baue hinter uns komplett dicht. Das es mhm. auch länger dauert, falls sie uns sehen, bis sie bei uns drin sind. Okay, aber ich sehe keinen Nametag, das ist echt ein gutes Zeichen. Oh Mann. Ja, hier ist noch eine Höhle. Das ist gut. Hier ist Lava, kannst du das äh, mit Wasser hinmachen? Fluten? Ja, kann ich gleich machen. Oh Gott, oh Gott, oh fucking Gott. Wir fliegen einfach die ganze Folge durch. Ja. Ist mir scheißegal. Okay, ich gieße hier zu ihm. Okay, runter hier. Ich würde ich würd ohne Scheiß, ich würde einfach um sie zu provozieren schreiben, nicht so leicht, Jungs. So nicht, nee, nee, nee. Das würde ich aber machen, kurz bevor wir gekickt werden. Ja, okay, mach das dann Nicht jetzt, weil wenn die uns doch finden, ist halt irgendwie scheiße. <lacht> oh, ich habe so Angst, dass da vorne einer kommt, ne? Ey, ich, ich bin so paranoid. Ja, ich gerade eh halt auch. auch so Zeit gewesen und jetzt gerade habe ich noch mehr Schiss, dass hier ich bei jeder kleinsten Bewegung irgendwer kommen könnte. <lacht> Es ist aber halt echt so, weil die könnten halt überall sein jetzt. Die könnten halt auch oh, echt Ich habe sie sein. einmal gesehen, wie sie halt zu unserem Spot gerannt sind. Da sind Dias. Ich baue die ab. Komm, wir fahren jetzt einfach Dias, obwohl wir uns verstecken. Ist mir scheißegal. Hier vorne sind Dias. Als oh, ob wir das einfach jetzt... Zwei Dias Quellen. Finden. Das sind ja. zwei Quellen. Absolut insane, Mann. Okay. Okay, nur zwei Stück. Ich kann sie aber nicht aufsammeln. Sammel du die auf. Kevin, Ja, hier. ich... mir? Sammel die auf. Wie viel waren's? Sneak, sneak, sneak, dude. Yeah. Sneak. Hast du vergessen. drum rumgegraben? Ja, äh, nee. Mach du noch eben, ich guck eben wieder. Wo waren die denn gewesen nochmal? Äh, Hier vorne direkt an der an der Seite da, genau. Okay, nee, ich guck mal kurz bei mir, ob da noch was war. Okay. Ja, hier war noch ich einer ich gewesen. Guck eben ein bisschen mit Oh, war sogar oder? noch einer, lol. Hätte ich hier übersehen, also. wäre das so dumm gewesen. Okay, komm zurück. Wir gehen hier hin. Wir gehen hier über die Seen, bauen wir uns weiter fort. Ich finde mein Schwert voll ist Silke aber ich sehe kein Name ne ich, ich auch nicht sagen. aber irgendwie haben wir noch sein, ein, dass die das sich auch durch irgendwelche Höhen sneaken jetzt aber mhm. also davon gehe ich aus aber ja. dann lass gleich hier irgendwo Stein braten und uns einfach ein bisschen noch safer bauen Not einbauen ja ja können wir eigentlich jetzt hier hinten schon machen ich brauche brauch unbedingt Wasser, Mann! Ohne so Scheiß! Minuten, warte, wann haben wir uns eingeloggt? Wir haben uns um. Nicht äh, ich guck einfach Uhr, 6 Minuten. 6 Minuten. Uhr 23 haben wir uns eingeloggt, ja. ja. Jetzt haben wir 6 Minuten 57 nur. Uhr 31. Okay, oh, hier Gott. ist nichts mehr. Ja, ja. Warte. Ich stelle den Ofen auf. Jo. Ich grab einfach ein bisschen geradeaus, weil damit nein, hat Pumi nein. aus. Was Warte, ich muss. Entsneak mal! Halt mal. Nee, die Fresse! Quatsch, machen wir nicht. Quatsch! Ich hab da Hast gar keinen bock drauf. Äh doch doch. Aber wenn ich da reinklick muss ich entsneaken ne? Warte. Jaja. Ja. Pack schnell äh, Stein rein. Okay wird gebraten. Hey, das Ding ist die sneaken halt auch safe die ganze Zeit alter als ob wir jetzt entsneaken. Ist doch absoluter Müll. Warum sollten wir jetzt entsneaken? Freiwillig. Gut, müssen, mussten wir ja eh gerade, ne? Kann man ja auch so sagen, aber, ja. Okay. Wie lange soll ich warten, Kevin, bis ich reinguck? Äh, nicht so, nicht so lang. Eine Minute oder so. Hier ist übrigens noch eine Höhle. Ja. Weiß gar nicht, wo ich meinen. Habe ich meinen Lava einmal noch? Ja, ich rüste den schnell aus. Ich habe gerade relativ lang einen Sneak. Aber ich sehe auch niemanden. Aber ich will mich auch nicht zu sicher fühlen. Ich fühle mich auch absolut ja, ich nicht auch sicher. Nicht. Ich fühle mich auch gar nicht sicher. Ich habe mega die Angst gerade. Ja. Also dafür habe ich schon zu viel auch UHC so Erlebnisse gehabt, wo einfach von irgendwo jemand gekommen ist, von irgendwo, wo man einfach null mitgerechnet hat. Wir müssen halt echt spekulieren, dass sie äh, ja irgendwo anders hingelaufen sind und denken, dass ja. wir irgendwo anders. Ich hoffe halt echt, dass sie ja. Irgendwie da hinten noch chillen. Okay, warte, ich habe jetzt, wie viel Cleanstone habe ich? Ich habe sieben Stück. Warte, ich fange schon mal eine Wand an. Wir bauen die hier ja, hin. Mach die hier. Mach die aber und ein bisschen da. natürlich. Denk ja, dran. Ja, genau, hier so, weißt du, so Dingsteile mit dran und so. Ja, genau. So. Hier, du kannst ja sonst gleich noch was ransetzen. Mach du mal, Kevin, ich guck jetzt. Ja. Wo ist das? Wo ist der Cleanstone? Äh, hier im Ofen. Achso, da ja. müsste noch was sein. Ja. Ja, so ein genau, bisschen. Ich brauche noch ein bisschen Cleanstone halt, ja. deswegen. Oh Gott. Geh du einfach schon mal in die Richtung ein bisschen. Ja, ja. Ich guck hier hinten schon mal ein bisschen. Oh nee. Es tut mir so leid für alle Zuschauer gerade. Also bei <lacht> euch ist es wahrscheinlich nicht so spannend, Wo seid ihr? <lacht> Sie finden uns halt echt nicht. <lacht> absolut gut. Die finden uns vielleicht, die machen vielleicht auch Zwischenspiele. Kann, ja, äh, kann alles sein. Halt doch was. Ja, ja, die spekulieren darauf, dass wir entsneaken, deswegen sollen wir doch weiter. Ich hab grad entsneakt. Ja, kurz für ja, den Ofen. Ich weiß, aber die, die wollen halt auch, dass wir schreiben, damit wir entsneaken und kurz stehen bleiben. Das ist ja der Plan. Okay, dahinter, weg hier, weg hier. Ja die, okay, komm. Einfach weiter sneaken. Wir sind gerade echt ganz gut damit äh, mit weggekommen, dass wir gesneakt haben durchgehend. Oh okay. mein Gott, Und wir haben auch noch Dias gefunden, ey. Wunderbar. Ja, einfach beim Flüchten. <lacht> Bei ey, Flucht die ganze Weitereid Zeit nichts. Ja, eben, die Folge vorher, absolut der größte Scheiß. Wir finden nichts. Nichts diamäßiges. Wir strip meinen sogar. Hier ist Und die Höhle, by the way, hinter dem Kabel. Okay. Waren in, in der Höhle? Ja, bin drin. Okay, ich komme hinterher. Die Höhlen sind halt immer so uncontable. Oh Gott, da kommt ein Creeper raus. Creeperus Maximus, direkt hinter dir. Oh nein. Wenn die das, das die, die, die hören das so safe von oben, ne? Und da was ja, koppelt. hier so, hier war glaube ich lass schon hier hinten, Lass hier hinten weiter, Kevin, komm hier hin. Ja, ich komme. Ich sehe aber immer noch keinen Nametag. Guck weiter um dich. Mhm. Oh Gott, sind hier Creeper, hier sind Creeper ohne Ende. Warte, ich muss schnell rennen. Wir hauen hier ab, komm, schnell, beeil dich. beeil dich, Kevin. Hab ihn. Ja, ja, aber weg hier, weg hier. Ey, wie viele Creeper sind denn hier, Mann? Willst du mich komplett... Egal, egal, ein bisschen... Wenn du ein bisschen mit Lava ja, spielst, das heißt. ist alles gut. Ja, ja. Ich sehe hier überall Kobbel. Also hier war halt schon wer gewesen und das macht mir halt Angst. Können wir... Hier, wir bauen uns hier weiter. Ist mir scheißegal. Komm hier hin. Das, das ist halt ist so, entweder war hier wer oder hier sind die. Hast du noch Cleanstone? Äh, nein, gar nichts mehr. Schade, sonst hättest du hier direkt zumachen können. Wir können es hinter dem Dirt einbauen. Das sehen die nicht. Ja, ja bau. hast du Dirt dabei, dann bau einfach hier Dirt. Ne? Ja, habe ich 33. Bau hier einfach mit Dirt zu, hier direkt daneben. Oh Gott. Oh Mann. Wie lange noch? Was muss du? Ja, ich weiß es Zwei nicht. Minuten. Ich habe noch nie so auf dem Ende der Folge gehofft, ne? Nicht auch nicht. Ne. Zwei Minuten noch. Das, okay, das hier, ist, guck, ist, wir sind, wir sind safe, glaube ich. Warte, ich geh nochmal hier in die Richtung. Ich habe so Angst, dass die Geräusche einfach hören, wie wir die Lava dicht kippen, ne? Äh, hier ist noch Gold und hier ist noch mal, mach ja, einfach mal alles, du auch bei mir. Obwohl, nee lass hier ba weiter bauen, komm hier hinten, ne. was ist, wenn da Dias sind? Ich will zumindest die Lava-Sehen abchecken, weil wenn hier irgendwo Dias sind, dann übersehen ja, ja. wir die halt. Ja, ja, warte, ich gucke nur noch einmal eben. Oh Gott. Hey, um Himmels Willen. Okay, wir gehen hier hinten lang. Hier ist, by the way, glaube ich, noch Lava. Wegen dem ja, Licht, ja, ja, aber das ist nur ja, so ein aber einzel aber das war Ding. Weiter. Wir bauen uns auf der Höhe einfach weiter durch die Gegend. Den geh den anderen aber sie Der ist durch besser gewesen. Weil da war halt noch ja, was. okay, okay, okay. Oh Mann, Alter. Wir können auch den hier abbauen und das runterfallen lassen. Warte mal. Ja, mach mal. Easy, ja, Das ist gut. Sieht so ein bisschen unberührter aus. Okay. Oh Mann, Alter, ey. Ja, warte, das Gold nehmen wir noch mit? Ja, nehme ich mit. Und du hast mit, genau. Bauen wow, wir hier schon mal weiter. Okay, du seid gerade was. Wir müssen auch echt auf Geräusche achten, ne? Mhm. Die, die haben jetzt aber immer eine Folge gewastet, das ist gut. Ja. Oh ne, hier kommen wir wieder in die Dings, lass bitte abhauen. Ich will zumindest gucken. Nee, ja, aber hier ist wieder eine... Ja, ja, guck einmal hin, aber... Lass uns bitte nicht durch so große Höhlen laufen, das ist. Ich sneak einfach kurz, ne? Hier ist ein äh, Dings, Zombie. Mhm. Back. Wo bist du? Hier in die, in die. Warte? Rechts? Ja, genau. Ja, ich komme ich komm, ich komm. Ich dachte, ich hab grad Dias gesehen. Ja. Aber wie ich einfach so richtig random die Dia vorkommen da gefunden habe. Oh, wir werden gekickt. Komm, komm zurück, Kevin. Bleib stehen. Genau, dass wir wenigstens zusammen sind. Okay. Warte. Bye. Nein, ich wollte noch bye und ein Herz schreiben scheiße. Ich habe noch ein Smiley geschrieben. Nice. Okay, ich würde sagen, Leute, wir haben es überlebt, Gott sei Dank. Oh mein Gott. Ich hoffe, dass wir die nächste Folge irgendwie einigermaßen safe kommen. Ja. Vor den beiden. Weil es sind halt wirklich mit die stärksten Leute im Projekt gerade. Würde ich echt sagen. Also Grüße gehen raus an Schlenny und an äh, Rai, also an Rai geki Jungs, ihr seid einfach solche... Missitz, Alter. Alter, ihr seid solche Missitz. Wir haben Missits. halt seit zwei Stunden oder seit eineinhalb Stunden auf uns gewartet, oh, dass wir halt joinen, nachdem die Nachricht raus war, dass äh, also mit Kevin's Koordinaten halt. Mhm. Und äh, Gott sei Dank haben sie uns nicht bekommen. Gott sei Dank. Na ja. Nun ja. gut, Leute, dann hoffen wir es euch gefallen. ne? Genau. Ich würde sagen, ähm, ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut bei Kevin vorbei. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video, Video, in der nächsten Folge Fight, morgen um 16 Uhr. Und, ich bin froh, dass ich das ja, sagen darf. Das ist echt, ohne Witz, also ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir das überleben. Oh Gott. Okay. Leute, adios, wir hören uns. Adios, amigos. Tschüss. Tschüss.